Danke schön für die schöne Vorführung. Jakovlev Jagelf, danke! Ganz herzlich begrüßen den Karl Dörr, der heute mit seiner ECO November Uniform Tango hierher gekommen ist. Warum begrüßen wir ihn? Weil er seit dem ersten Oldtimer-Treffen hier mit dabei ist. Das heißt, er ist jetzt seit insgesamt 32 Jahren das 16. Mal jetzt hier mit auf der Harnweide. Karl Dörr, herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Ja, diese wunderschönen Oldtimer sind nicht nur zum Training eingesetzt worden, sondern auch als Agrarflugzeuge. Schauen Sie sich das mal an. So, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt drei Flugzeuge sehen, dann ist alles in Ordnung. Wenn Sie sechs Flugzeuge sehen, dann bringen Sie zwischendrin mal einen Apfelscholle. Ja, die Steelman wird auch genutzt als Plattform für Wingwalker. Das sind verrückte Menschen, die sich auf fliegende Flugzeuge stellen und darauf verschiedene akrobatische Höchstleistungen vollführen. Ich würde das nicht machen. Ich bin sowieso zu schwer. Du auch, Jörg, du, du auch. Ich nehme aber momentan massiv ab. Ich habe mal eben oben auf die Stirn gefasst und habe gedacht, das schmeckt salzig. Tut nicht, das schmeckt fettig. Ich schätze mal, 2-3 Kilo dürften es dann schon sein. Vielleicht reicht es ja dann, Jochen. Ich glaube nicht. Ja gut, Wing Walking, eine der Sportarten, die definitiv nicht für uns geschaffen war. Das ist schon korrekt unrühmlichen Zweiten Weltkriegs. Diese Mustang, geflogen von keinem geringeren als Marc, in Klammer gesetzt, Leon der Löwe Mathis, Baujahr 1950, also ein Nachkriegsmodell, gehören tut sie beziehungsweise beheimatet ist sie bei der Amical Jean-Baptiste Salis in La Fertale. Ringelrein der 30er und 40er Jahre Doppeldecker Uli Spielmann und Thomas Schüttoff.